In der Redaktion Erdbeerhochzeit kam folgende Nachricht an. Werte Birgit Matter, DT Koller, mein Chef, gab heute Morgen unumwunden zu, dass er doch einigermaßen erschrocken darüber sei, dass es diesen Watzler, den er wie bereits bemerkt durch die Lektüre dieser Anleitung zum Unglücklichsein und später übrigens auch mit jedem anderen Werk mit dem Titel Wie wirklich ist Wirklichkeit als einen hellen und hoffnungsvollen Kopf wahrgenommen habe. Und er ist doch sehr, und es doch sehr betrüblich sei, und darum möchte er auch sein tief empfundenes Beileid von tun, dass es diesen mit einem solchen Unsinn wie Paartherapeutik derart in die Niederungen des Menschlichen verschlagen habe. Aber wer weiß, vielleicht habe er mit dieser Passung seine Inquellen eine Eifersucht für die Probleme anderer befriedigen können. Mein Chef, der Koller, sei, wie er mir erklärte in seinem Leben, oder was auch immer das für ein Zustand hätte sein sollen, der Heiraterei erfolgreich aus dem Weg gegangen und im Jenseits sei ein derartiger Separatismus kein Thema mehr, infolge Mangel an Aussichten auf dadurch zu erreichende Vorteile. Koller selber wäre vielleicht fähig gewesen, eine Erdbeere zu heiraten, in der Vorfreude auf überraschende Sinnesreizung beim nachfolgenden Verzehr. Ob dann dies aber gereicht hätte, um den Klamauk einer Therapie heraufzubeschwören, bezweifle er, wie vieles andere auch, wie man vielleicht unterdessen bemerkt habe. Danach verlor er sich in Erörterungen im Zusammenhang mit seinem Härtefall und Risikopatienten Piru. Laut Beteuerung von meinem Chef DT Koller, dann aber doch sein eigentlich bester Kumpel, der gerade gestern zum wiederholten Male seine sexuelle Triebhaftigkeit in keiner Weise sublimierend ein von Koller persönlich liebevoll gepflegtes Prachtexemplar unserer in Hydrokultur gehaltenen Innenbegrünung der VT, Redaktionsräumlichkeiten besprungen und unter dem in der Folge die Pflanze als auch die Nerven meines Chefes einiges zu leiden hatte. Seiner Aussage nach würde sein Patient mit größter Wahrscheinlichkeit in einem seiner unkontrollierbaren Erregungszustände eventuell auch eine Erdbeere vögeln. Aber heiraten, nein, das keineswegs, dafür fehle es ihm. Indessen trieb Arsenal an Anknüpfungspunkten, erklärte Koller, mein Chef. Soweit das Wichtigste in Kürze mit einem hochachtungsvollen Gruß in die Runde. Flo Baumscher-Assistent und Praktikus von dt Koller, Vitaltransformer und Archivar Schweizer Kunst er auch 2020 Kunst der Kunsttherapie, Hashtag Patiabit, Hashtag Erdbeerthochzeit, Hashtag. Hashtag, Hashtag, Hashtag, Hashtag, Hashtag. Gesellschaftskritik, Hashtag VitalTransformer, Hashtag DT Koller, Hashtag Piro, Hashtag Freiheit macht Angst, Hashtag Deformance, Hashtag Kunstsamarita, Hashtag Kunstanatorium, Hashtag Wohlstandsprobleme, Hashtag Sick of Everything, Hashtag Performance Art, Hashtag Satire, Hashtag Ausschuss, Ausschuss Existenz, Hashtag Außenseiter, Hashtag Speaker, Hashtag Existenzialismus, Hashtag Gesellschaftskritik.